Ein besonderer Autor, der ein besonderes Mostviertelbuch geschrieben hat. Um genau jene Geschichten, die unsere Heimat über viele Jahrhunderte geprägt haben, festzuhalten. 2006 erhielt er den Würdigungspreis für Volkskultur und Kulturinitiativen des Landes Niederösterreich. Er hat einen eigenen Erzählstil entwickelt. Er schafft es mit einer sehr klaren Sprache, die Denkweisen, die Lebensweise von einfachen Menschen exemplarisch aufzulisten. Bertel Sonnleitner ist mit seiner Mostviertel-Trilogie ein für die Region ganz wichtiges Buch gelungen. Er hat Werte in seinen Büchern wie Tradition, Natur, Heimat verbunden zum Mostviertel und diese Werte finden wir auch in der sogenannten senker fibel die wir unseren Mitarbeitern mitgeben und auch vorleben. Und so war es, glaube ich, wirklich ein, ein Be Bedürfnis, Bertel Sonnleitner bei diesem Buch zu unterstützen. Die früheren Werke von Sonnleitner sind vergriffen. Umso besser, dass es ein neues gibt. Unvergesslich für mich, seine breit angelegten jedoch... Immer fundierten Schichterungen ländlichen Handwerks. Unvergesslich auch ein Gang mit ihm hinauf zum Herrgott am Wiesberg und das Aufzeigen jener Stelle, von der man vom Weicherberg bei Sonne das Turmkreuz der Windhager Parkkirche sieht. Möge er in ihrem Schatten. In Frieden ruhen und die Erde im Leichtsein, die ihm so viel war. Auch die Walcherbergbauerin, eine der Hauptdarsteller seines ersten Buches, war unter den Gästen. Seine geliebte Leica-Kamera war bei Bertel Sonnleitner immer dabei und er nutzte sie, wenn die Worte versagen. Also Es ist ein, ein, ein total wirklich ungewöhnliches Buch, denn äh, ein Buch über ein Buch zu machen, äh, ist schon mal komisch. Aber jetzt drei Bücher über ein Buch oder ein Buch über drei Bücher zu machen, so halt zu sagen, das ist überhaupt äh, irgendwie. Äh, da hat man ja gesagt: ne, Glaubst du, dass das irgendwen interessiert? Und ich habe mich dann auch damit abgefunden. Aber äh, scheinbar ist dann doch das sind oder es war dann plötzlich Interesse da. Und so ist das Buch dann auch in dieser Form entstanden. Durch seine feine Ich-Erzählform spürt man förmlich die Nähe zu den Menschen, die er beschreibt. Und er hat sie nicht nur beschrieben, sondern hat auch mit ihnen gelebt. Ich, ich, ich, ich war, wenn es irgendwie möglich war, immer mittendrin. Das ist ja auch äh, beim Walcherberg so gewesen. Vor allem was, was ja. Äh, vielleicht nicht so alltäglich ist. Ich habe ein ganzes Jahr lang ich habe mir, hab mir meinen Urlaub äh, praktisch verbraucht, äh, indem ich am Walcherberg mitgearbeitet habe. Ich war beim Haferdreschen dabei, ich, ich, ich, ich war beim Mistführen dabei, ich war bei allen Arbeiten, die übers Jahr auf einem Hof geschehen, war ich mitten dabei. Ich habe damit ich habe geholfen, habe meine Kamera natürlich immer mitgehabt und dann habe ich weiter mit der Familie gearbeitet. Dann sind wir, wenn wir fertig waren, sind wir, oder es wurde gejausnet, wie es heißt, bin ich am Tisch gesessen. Am Abend bin ich halt aber dann immer natürlich nach Hause gefahren zu meiner Familie. Ein Buch, das die Gedanken zu leiten vermag, ein Geschenk im wahrsten Wortsinn.